Ich bin Michael Herm und arbeite als Pressereferent für die Robert-Bosch-Stiftung. In der Funktion betreue ich auch die Social-Media-Angebote der Stiftung. Die Robert-Bosch-Stiftung ist eine der großen Stiftungen in Deutschland. Wir bearbeiten im Schnitt pro Jahr so um die 800 Projekte. Die meisten davon liegen in den Themenfeldern Gesundheit, Völkerverständigung und Bildung. Also Beispielsweise suchen wir mit dem Deutschen Schulpreis jedes Jahr die beste Schule Deutschlands. Wir sind aber auch im Bereich der politischen Bildung aktiv, um den es ja hier bei PB21 geht. Und zwar haben wir mit dem Du hast die Machtprojekte ein ganz tolles junges Redaktionsteam, was ähm, sich so ein bisschen vorgenommen hat, ähm, junge Leute für Politik äh, zu interessieren, bei denen dieses Thema eigentlich nicht auf der Agenda steht.